Hallo, hier ist wieder Mirominov und wie schon besprochen werde ich äh, heute auf dem Mars euch berichten. Seit gestern sind wir offiziell im Mars gelandet und heute haben wir mit unseren Experimenten und mit der ganzen wissenschaftlichen Arbeit angefangen. Heute Morgen sind wir am Gletscher gewesen mit dem Live-Experiment, das sich mit äh, biolumineszenen Messen beschäftigt. Und wir haben im Gletscher für äh, Chlorophyll und andere äh, Biomarker mal gesucht. Und jetzt sind wir in unserem Habitat. Da hinten sind wir meiner Kollegen äh, Katzi Kumar aus Holland und Stefan Robogroni aus Österreich denn, Und wir sind jetzt in einem Virtual Reality Experiment, mit dem wir versuchen, den ganzen dieselbe Wege die wir morgen für ein Real-Experiment machen werden. Erstmal checken, damit wir uns auf den Weg anwöhnen und wir wissen, dass wir dort finden werden. Morgen werden wir dasselbe, was dass wir jetzt hier in wissler Realität machen, direkt am Feld versuchen und mal checken auf welche Differenzen zwischen den Modellen und die Realität wir haben. Nächsten Tag, oder euch über andere Experimente berichten, wie der Georadar oder die Maze, die auch für Astrobiologie beschäftigt. Wir haben äh, Astrobiologie und Geologie, sind meistens die wichtigsten Topics für die ganze Marsforschung Bis nächsten Tag und sehen wir uns mal.